Hier ist meine Erfahrung, welche Streits keine Lösung sind. Paare vermeiden Konflikte über wichtige Themen entweder, indem sie über Nebensächliches stundenlang heftig debattieren, äh, wie man richtig die Geschirrspielmaschine einräumt oder sie belassen es bei bösen Blicken ohne Worte. Aber leider gehen die Konflikte dadurch nicht weg. Meine Denkanstöße sollen Ihnen dabei helfen, eine stabile Grundlage zu schaffen, damit Sie fähiger und sicherer werden, die harten Themen anzugehen. Denn nur so haben Sie auch eine Chance, sie zu lösen.